Ihr seid wirklich viel, viel zu heftig. Ich habe gesagt, dass wir 150 Likes innerhalb einer Woche knacken wollen. Und ihr knackt einfach mehr als 300 Likes an einem Tag. Also werden wir den Chart jetzt verlosen. Auf jeden Fall danke für die ganzen Likes. Und ähm, ich habe damit null gerechnet, dass ihr echt innerhalb einem Tag 300 Likes vollhaut. Das ist viel zu krank. Viel, viel zu krank. Auf jeden Fall die heftigste Community. So, also ihr müsst einfach nur Hashtag Giveaway in die Kommentare schreiben, ähm, ein Like da lassen und äh, Abonnent von dem Kanal sein. Dann könnt ihr diesen Chart gewinnen. Das ist nämlich der Pirate Chart. Also, good luck und jetzt viel Spaß mit dem Video. Und willkommen zu einer neuen Folge Skybounds. Wir machen mal wieder die Slayer-Challenge weiter. Mir wurde gesagt, dass ähm, Sunny sich in der Mining World Lobby befindet. Also da könnt ihr durch so ein Portal am Spawn hinkommen. Und die hat uns jetzt die Auf Aufgabe gegeben, wieder mit dem Typen am Spawn, glaube ich, zu reden. Oder nee, wir müssen wieder in Richtung Norden, okay. Natürlich, jetzt gefährlich. Wie viele Pearls habe ich noch? So. Ja, sollte passen, ne? Haben halt ein bisschen wenig. Ja, egal. No risk, no fun, sagt ihr? Alles klar, machen wir. Vor wem rennst du weg? Von mir? Ich bin nicht dein Comment-Level. Ah, Chaos. Ist gerade Chaos-Mode an, okay. Hallöchen. Okay, Slayer Chaos Knight. Ah, genau. Was ist das für eine Challenge bitte? Chaos Knight. So Leute, wir sind wieder back in Business nach dem Server Restart, aber einen Tag später. Ähm, wir müssen jetzt diesen Chaos Knight ähm, bekämpfen und dafür brauchen wir halt Skelett-Spawn-Eggs, glaube ich. Deshalb machen wir hier diese Mystery Spawn Eggs auf, um halt Skelett-Spawn-Eggs rauszubekommen. Also jitter ich das jetzt einfach mal weg, ne? Bis wir ein paar Skelett-Spawn-Eggs haben. Ich weiß nicht, ob das das irgendwie beeinträchtigt, aber. Ja, und ist so hin. Ha. Das klappt irgendwie nicht so. so gut irgendwie, ne? Also, ein Boss spawnt hier jetzt nicht. Weil also wenn ich jetzt hier. In, warte. Shop. Ich kaufe jetzt einfach mal einen Skelett-Spawner. Ups. Ich glaube, das ist viel zu wenig Platz. Ich brauche eine Spitzhacke. Ich weiß echt nicht, was ich hier gerade baue. <lacht> Aber ich hoffe, es hat irgendeinen Sinn. Und dass es dann irgendwie klappt. Ich befürchte, dass ich einfach nur meine Insel verunstalte. So. Komm bitte. Bitte. Ich weiß nicht, was ich machen soll, Leute. Die sind unten gespawnt. Ist nicht mal Magic Touch drauf. Pv. War da jetzt nicht? Egal. Jetzt habe ich sogar noch den Spawn abgebaut, Leute. Das läuft ja wie. <lacht> Jetzt geht die Spitzhacke auch noch gleich kaputt Irgendwie bringt es nichts. Oh doch da Da ist er Der Chaos Knight Leute es hat geklappt Okay Der sieht aber auch böse aus ey Kollege wir müssen dich leider töten für die Challenge Ich dachte echt nicht dass ich das noch schaffe mit der Challenge Okay los komm der kann ja gar nichts. Okay, ich nehme es zurück, Brudi. Komm, den machen wir schnell. Floddy Karotti weg, ne? Weg vom Fenster, komm. Leute. Oh. Achso, ich hatte auch noch die Idee, dass wir das jetzt... Oh mein Gott, der macht schon Schaden. Dass wir das jetzt so machen. Immer wenn ich einen Schad bekomme, dann mache ich den auf und den nächsten verlose ich dann. Also immer abwechselnd. Einen mache ich auf, einen verlose ich. Okay, super. Jetzt gehen wir an Spawn. Die kämpfen hier schon fleißig. Ah, Gimme. Gimme kämpft gegen... Keine Ahnung, gegen wen die da kämpfen. Ich kenne die ganzen Spieler gar nicht mehr. Das sind anscheinend neue Spieler. Mir wurde irgendwie gesagt, dass man Schad bekommt, aber irgendwie... Oh, Finish. So. Spawn. Und schauen, was wir da durchbekommen... Oh, ich habe was bekommen. 1000 Challenge XP. Brauche ich eigentlich gar nicht. Okay, hier. Oh, das kostet Geld, um hier nochmal neue Challenges zu bekommen. Can we use to open... Ah, den kannst du denn überall aufmachen. Okay, nehmen wir einfach mal mit. Ne? Dann machen wir unsere PV. Jetzt schauen wir erstmal, was der gute Herr hier hat. Combat Level... Ah, da kriegt man dann eine Belohnung. Okay, nehmen wir mal an, ne? Ja. Jetzt müssen wir Zombies töten. Und dafür kriegen wir dann eine Belohnung. So, jetzt können wir in Ruhe weiter töten. Wir haben die Challenge fertig. Jetzt gehen wir mal ans Spawn. Und reden mit dem. Mal schauen, was er uns für eine Belohnung dafür gibt. Oh, neue XP wieder. Also mir wurde gesagt, dass man da auch Shards rausbekommen kann, aber... Ah, hier! Da kriegt man auch wieder so Level. Okay. Ah, okay, okay, okay. Man kann aufsteigen also. Hi, Gaming Turtle. Ich würde sagen, das war's denn jetzt auch erstmal mit dem Video. Ich hoffe... Okay, wir machen mal hier noch ein Screeny. Das war's jetzt erstmal mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss tschü. und bewerten nicht vergessen.